Wie ihr seht, es ist passiert, ich bin umgezogen. Ich habe Berlin den Rücken gekehrt, eine Stunde von der dänischen Grenze entfernt ungefähr, mit dem Auto. Ich selber habe kein Auto, aber und, äh, jetzt haben wir ja eh gerade Corona noch immer, also Covid-19 mit Lockdown und ganzen Gezähler. Es ist äh, noch April, während ich das hier aufnehme. Und im Mai läuft das wahrscheinlich. Da haben wir mit Sicherheit immer noch Corona. Weil die Impfungen ja so schleppend äh, laufen und etc. pp. Da möchte ich gar nicht drauf eingehen. Aber Corona finde ich jetzt ein gutes Thema. Und zwar habe ich hier eine Bonn. Ne? Das Schilom hier ist komplett sauber. Und ich ziehe jetzt dann einen Kopf dadurch Und dann zeige ich euch nochmal wie das Schilom danach ausschaut. Ich komme kurz näher, um euch das genau zu zeigen. Ja, komplett sauber. Das wird mein Köpfchen sein. Jetzt nochmal ganz kurz, was da mein Gedanke dazu ist. Der Hintergrund ist, in Israel sind sie ja nicht ganz so verbohrt wie hier bei uns. In Israel geht es ja eher darum, den Kranken äh, zu helfen und nicht in erster Linie ums Wirtschaftliche und das Zweite dann den Menschen. In Israel geht es eher um den Menschen, dann um die Wirtschaft. So. Jetzt ist es das so, dass die da äh, forschen mit Cannabinoiden, was kann man da noch alles machen in der Medizin, weil die halt schon unglaublich weit voraus sind, was das Ganze angeht. Also die können dort ähm, im Altersheim die Leute wieder dazu bringen, dass sie wieder das Sprechen anfangen, weil die eigentlich nicht mehr können mit Cannabismedizin. Da gibt es ein Altersheim, wo die Leute Cannabis bekommen in den verschiedensten Darreichungsformen. Vom Tropfen über Kekse zu Blüten. Alles dabei. Jetzt forschen die natürlich auch, was kann man noch alles damit machen und haben festgestellt, dass einige Cannabinoide tatsächlich in der Lage sind, einen resistenten Krankenhauskeim abzutöten. Das Ding ist resistent gegen alle möglichen anderen Sachen. Egal, ob man da jetzt desinfiziert oder nicht, dieses Scheißding überlebt das. Ja, du kannst Antibiotika einnehmen, macht dem nichts aus. Und dann kommst du mit Cannabis um die Ecke und das Ding verreckt. Ist das nicht cool? Ich weiß es natürlich nicht, weil ich kein Mediziner bin. Ob Covid-19-Viren, die da in ihren, ihren äh, Aerosolen drin stecken, ähm, ob die da nicht eventuell sogar anfällig drauf sind. Ja? Oder ob sie vielleicht schlechter andocken können, wenn die Atemwege voll sind mit diesem Cannabis austünstungen Schleim, weiß der Geier, wie man das auch nennen mag, Ablagerungen, würde ich sagen. Deswegen wollte ich das jetzt mal zeigen, wie das jetzt mal so eine Bon durchzieht und schon mal Gute Mischung, also ich äh, brauche halt immer größere Mischungen auch gar. aber es geht nicht um das, von der Menge her. Das müssten natürlich Wissenschaftler dann erst einmal feststellen, ob es überhaupt so ist, wie ich mir jetzt gerade denke, dass ähm, das Covid eben da nicht mehr durchkommt, durch diese Barriere, um eben die Lungen dann überhaupt zu beschädigen. Vielleicht bleibt es dann in den oberen Atemwegen stecken und da kann man es dann mit anderen Sachen noch bekämpfen. ist einfach nur so ein Gedanke. Drum jetzt kommt äh, mal ausnahmsweise, ja, ganz ganz selten mache ich das ja nur noch, dass in meinen Videos gekifft wird. Heute mache ich es, das ist medizinisches Cannabis, das habe ich vom Arzt verschrieben bekommen gegen meine Fibromyalgie und es ist nichts Illegales, ja. Das geht jetzt für die YouTube-Leute, die das Video sonst wieder auf 18 stellen oder womöglich sperren oder äh, löschen wollen oder sonst irgendwas. Und ähm, ja, hier kommt's. das kann man ja wunderbar sehen, oder was da passiert ist. Ich komme gleich näher damit ihr es gescheit sehen könnt. Also, bin mal ganz sicher, zu 100 Prozent sicher, dass die Artenwege, die Schleimhäute ähnlich aussehen. Ja. Da ist alles flüssig und feucht, bevor der Rauch da durchgedrückt wird. Und durch die Schleimhaut vor allem. Das ist dann einfach eine Barriere. Und es wäre interessant, ob das nicht vielleicht äh, hilfreich wäre. Es muss ja gar nicht viel THC drin sein. Es kann ja sein, dass das CBD, äh, Cannabis da ausreichend ist. Und vielleicht sogar mit dem Vaporisieren. Das ist jetzt nur zum Zeigen. Ja? Normalerweise muss das gar nicht durch die Bonn sein. Ich habe auch Vaporizer und ich vape eigentlich ganz viel und Depp auch. Ja. Und Und äh, ja, ich glaube, dass das schon hilfreich sein könnte. So Leute. Jetzt komme ich nochmal zu meinem Hauptanliegen von dem Video. Die Bundestagswahl. In einigen Bundesländern wie in Berlin zum Beispiel, ist ja auch nochmal eine Landtagswahl oder wie immer das auch in den Bundesländern immer heißt, das heißt überall ein bisschen anders, aber im Grunde ist es dasselbe. Ihr wisst ja, dass die Regierung so aufgebaut ist, Bundestag, Bundesrat. Wenn da Gesetz geändert werden soll, brauchst du in beiden Häusern, im Bundestag und im Bundesrat, die Mehrheit. Bundesrat sind die Landtage. Also Überall, wo zum Beispiel äh, die Grünen die Regierung im Landtag bilden, ist es hilfreich, wenn im Bundestag sagen wir mal die Grünen gewinnen sollten und die möchten was ändern. Das muss ja durch den Bundesrat auch durch. Und damit es da nicht blockiert wird von der Union, ja, muss man halt deswegen, rufe ich immer auf, die Grünen zu wählen oder die Linken zu wählen. Es ist jetzt so, dass die SPD auch für sich gefunden hat, Cannabis plötzlich legalisieren zu wollen. Äh, die kommen wieder mit der Mindestforderung an Modellprojekte. Absoluter Blödsinn, meiner Meinung nach. Freigabe, staatlich produziertes Cannabis oder noch besser das, was die Linken fordern, Cannabis Social Clubs und Eigenanbau. Das ist ja fast überall mit dabei. Also die Grünen haben ein gutes Gesetz auf die Beine gestellt, da kann man natürlich nochmal mal darüber diskutieren, die Mengen zum Beispiel, ja, und was passiert, wenn man es an Minderjährige abgibt. Das muss unter Strafe gestellt sein, aber natürlich nur dann, wenn man es nicht an die eigenen Kinder, zum Beispiel, die man probieren lässt mit 16, ja, ja boah, probier einmal, oder Mädel, probier einmal. Das ist dann was anderes, wie was verkaufen, damit Jugendliche sich dauernd die Birne zukiffen können. Das ist einfach nicht in Ordnung vernünftiges ab 18, Eigenanbau und äh, bestimmte Menge zum Kaufen und äh, sowas wie ein Coffeeshop oder eben ein Cannabis Social Club mit einem angrenzenden Club, wo man sich auch treffen kann, Social Network, wie äh, Leute, die halt in der Kneipe gehen und ein Bier trinken, können die da halt ihr Cannabis konsumieren und quatschen. Darum geht's. Ja. Und ich finde schon, ja gut, die FDP, die möchte ja auch. Aber die hat halt äh, so einen Splen von wegen äh, am, am THC-Grenzwert Steuern und so. Das ist halt nichts, geht nicht da. Das finde ich nicht okay. Das will ich nicht haben. Ich will nicht ein 30%iges Cannabis mit 30 Euro äh, Steuerzuschlag zu dem, zu dem was ähm, was der, der Anbauer und der Händler nur will. Sagen mal, die wollen schon 15 Euro und dann nochmal 30 Euro drauf sind 45 Euro für 1 Gramm. Das will ich nicht haben. Aber ich brauche ja schon ein bisschen mehr. Und möchte nicht wissen, was Konzentrate dann kosten würden. Ne, ne, ne, nee. steuern ja, aber anders. Und ich möchte es auch nicht in der Apotheke kaufen müssen. Ich finde, die Apothekerpreise jetzt schon exorbitant hoch. Und äh, die verdienen sich schon eine goldene Nase mit dem medizinischen Cannabis. Die müssten nicht auch noch da ihre Hand aufhalten und den gierigen Schlund vollstopfen. Deswegen bin ich persönlich gegen FDP. SPD, Wendehälse, heute so, morgen so. Wer uns verraten? Sozialdemokraten. Das hat einfach Hand und Fuß die einen sagen so, die anderen sagen so. Die SPD ist sich nicht einig. Deswegen, Leute, überlegt es euch ganz gut, ob ihr SPD wählen wollt. Die Grünen. Ich weiß, die wollen unseren Benzinmotor wegnehmen. Ja, ist auch gut so. Die Umwelt wird uns allen danken. Auch euch. Ja, ihr wollt euren Verbrenner. Glaubt mal, wenn... Die Grünen an die Macht kommen, wird keine andere Sache passieren, als wenn es die anderen sind, weil sie alle kapiert haben, wir müssen weg von fossilen Brennstoffen, wir müssen hin zu erneuerbarer Energie und wir müssen die Umwelt dabei schonen. Strom, Elektro und vielleicht Hybrid oder ich weiß nicht, Wasserstoff oder so. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Wissenschaftler, Leute. Aber eins ist Fakt: Die Grünen sind nicht alleine. Alle anderen auch. Alle haben es verstanden, auch die CDU, vielleicht die AfD nicht, weil die so, eh so alternative Fakten an sich heranholen. Und die Nummer mit dieser Kinderficker-Partei, es. Da ging es um ganz andere Sachen und es war ganz eine kleine Abspaltung von, von ein paar Grünen. Das zählt überhaupt gar nicht mehr. Wer weiß, ob die überhaupt noch in der Partei drin sind. Es steht auch nicht im Parteiprogramm drin und das ist wichtig. Heute die Zukunft und nicht das Gestern. Scheiß drauf. Was interessiert denn mich, was die Grünen erzählt haben, als der äh, Schröder dran war? Ja? Oder als sie ran, als sie, sich gegründet haben, als der Kohl noch dran war. Was interessiert denn das noch? Heute ist interessant und vor allem, was nach der nächsten Wahl ist. Ja? Mich interessiert dann noch nicht einmal, was war, als die Merkel die ganze Zeit dran war. Das ist vorbei. Wir haben jetzt. Wir haben die Erderwärmung, wir haben Corona. Ich will nicht sagen, dass die Grünen da jetzt äh, die einhundertprozentige Lösung wäre. Ja? Weil ich persönlich, ich wähle sie nicht. Ich werde die Linken wählen. Warum? Weil es mich persönlich am meisten betrifft, was die Linken fordern. Deswegen möchte ich, dass die möglichst stark vertreten sind. Ich weiß, sie werden keine Regierung stellen. Das weiß ich schon, dass die in der Opposition sein werden. Und wenn der Hofreiter der aus Bayern, der Anton, so kurz vor der Wahl wieder irgendeinen Scheißdreck raus hat, was er immer macht, dann werden die Grünen auch nicht so stark werden. Weil der macht es jedes Mal, dass er irgendeinen so einen Rotz fordert, der so richtig schön in der Bildzeitung falsch dargestellt wird, damit die Mehrheit der Kurzdenkenden da ihr Kreuzzell wieder nicht machen wollen. Dass ich mal sagen: nein, dies und jenes hat er gefordert. Ja, aber er ist ja nicht alleine. Und der ist auch nicht der Ansager, wenn es um die Bundespolitik geht. Da ist eine Frau jetzt oben dran, und weder muss man hinhören, was die sagt. Aber lest einfach das Wahlprogramm durch. Bei den Linken ist es ganz genau dasselbe. Sie wollen eine Umverteilung. Von den paar wenigen Reichen, ja? die sind nicht die Mittelschicht, Leute. Die sind nicht die, die wenigen, die meine Videos anschauen. Von euch betrifft es gar keinen. Das sage ich da mit... mit Fug und Ziegel, es trifft Amazon, Google, Apple, die ganz Großen, die trifft es. Die sollen noch mal ein bisschen Geld abdrücken, damit die Welt wieder besser geht, damit es ein bisschen weiter dreht. Weißt da haben sie mal alle Angst, dass die, das äh, uns in die Tasche fassen wollen. Wir haben es selber nichts. Weißt aber wir lassen uns aufhetzen von den anderen. Hey, die CDUler, weißt du, was ich meine? Selbst die haben alle nicht so wie cool. Höchstens der korrupte Teil von denen, die natürlich jetzt alle schön vernetzt sind. Ey, wer will denn so eine korrupten Typen noch mit dran haben? Also ich nicht. Ich möchte endlich einmal, dass es in Deutschland ein bisschen sozialer zugeht. Gerechter. Sozialer und gerechter. Damit diese scheiß Neiddebatte aufhört. Damit die Leute nicht so aggressiv die ganze Zeit sind. Hä? Ja, was soll ich sagen, Herr? Ich empfehle tatsächlich in jedem Einzelnen von euch den Wahlomat. Sobald der online geht, da die paar Fragen ankreuzen, die Parteien, die ja, macht es mal, dann äh, denke ich mir wird dann klar sein, welche Partei interessant ist zu wählen für dich persönlich, damit du nicht hergehen kannst und sagst, ja, der Ernst sagt, ich soll dies oder jenes wählen. Wähl das, was für dich wichtig ist, aber hauptsache du wählst. Ja. Es gibt viele Leute, die sagen, nein, ich gehe gar nicht wählen, weil die sind ja eh alle gleich. Die haben es nicht verstanden, die haben diesen Gedankenprozess abgekürzt, weil es geht ja nicht darum, dass dein eigenes Leben fremdbestimmt von einer Partei wird, wenn du mal arbeiten gehst Geld verdienst, nach Hause kommst und Fernseh schaust, der alte fühlst, aufstehst, arbeiten gehst und das dein Leben lang so machst und dann nur am jammern bist, dass sich gar nichts verändert. Was soll sich denn verändern? Warum machst du es dann nicht? Die Parteien werden das nicht. Die können nur den Rahmen außen rum, dein, dein Lebensumfeld, das können sie beeinflussen. Das, was du damit deine Steuern alles bezahlst, das kannst du nicht beeinflussen. Das verändert auch nichts, ob wir jetzt mal wieder eine halbe Million Flüchtlinge aufnehmen und, und da viel Geld reinstecken oder nicht. Das wirst du nicht spüren. Das spürt keiner von uns. Wir kriegen nicht mehr oder weniger deswegen. Wir, uns geht es ganz gut in Deutschland eigentlich, wenn man so vergleicht, wie es andere Leute geht in anderen Ländern. Schauen wir nach Indien gerade zur Covid-19-Zeit, wie krass das da um sich schlägt und wie die die, die, die, die die Gesundheitswesen, wie das gerade zusammenbricht, weil die halt am Ende sind auch und weiß es jetzt nicht ausgelegt ist auf so viele Menschen zeitgleich. Wir in Deutschland, wir haben so viel Glück, dass wir überhaupt so viele Plätze haben und dass die Menschen von, von sich aus schon, von Haus aus schon gesunder leben können, und Abstand halten können. In Indien kannst du das nicht. Ja. Meine, bei uns die Obdachlosen haben auch ein Problem. So ist es nicht. Wenn da jetzt wieder heißt, ja Ausgangssperre, die, Bus <lacht> die müssen ja da unter der Brücke hocken. Habt sie da mit dem Schlafanzug oder wie? Müssen sich einen Deckel über den Kopf halten, damit es.. Äh, also nicht ganz durchdacht nur ab und zu wenn sie sich brüsten was sie alles getan haben wirtschaftshilfe die zahlen jetzt immer noch hey es ist ende april 2021. sie zahlen jetzt noch Novembergelder aus von 2020 2020 november die leute brauchen die pin und sie sofort und nicht irgendwann einmal ich weiß nicht, was bei denen los ist und merkt euch eins: Das ist der Scholz von der SPD, der da auf der Bremse sitzt und die Kohle nicht rausrückt. Macht einen Haufen Geldschulden, Butter wie blöd, Kohle rein in die großen Konzerne, ja? Dax-Konzerne, die an der Börse sind und Geld ausschütten an ihre Aktionäre, Steuergeld aber die ganzen Kleinen, die werden einfach hängen lassen. Dann wird, steht ja wieder großen in der Zeitung, ein paar Betrüger. Das war doch abzusehen, dass das passiert, wenn man da so einfache Larifari-Sachen macht, dass dann wieder irgendwelche Angeschissen kommen und da einen Betrugsversuch machen. Das war abzusehen. Aber da muss man doch nicht gleich alle wieder unter Generalverdacht stellen. Ja, da muss man halt notfalls erstmal auszahlen und dann das wieder zurückholen. Dann ist es halt so. Also. ist meine Meinung. Weißt du? Deswegen, Leute, schaut euch ganz genau an, wie der Herr Spahn und die, die Frau Merkel und wie sie alle heißen, wie die gerade abgehen, während Corona ist. Was die gerade machen, wie sie Sachen versprechen nicht halten und nicht einhalten, wie sie lügen, wie sie, wie sie die Macht ausnutzen, die sie gerade haben, ne? wie sie die, die, die Leute erst Angst gemacht haben, extrem, und jetzt, wo es eigentlich nötig wäre, diese Angst zu haben, weil es jetzt gerade äh, eigentlich gefährlicher ist als vorher, jetzt funktioniert es nicht mehr so richtig, wenn man halt so das Vertrauen nicht mehr hat, weil jetzt irgendwie Luft draus ist, weil man sieht halt, hey, dass das halt alles Luftpumpen sind. Ey, wir können froh sein, dass wir nicht von einem anderen Land angegriffen werden, in einer Kriegssituation Geraten, weil dann werden wir wahrscheinlich, wird man da Halt ausschauen. Ja. Ich meine, ich traue schon, unserer Bundeswehr traue ich schon was zu, und da sind schon mit Sicherheit auch Strategen und Generäle, die auch was auf dem Kasten haben, aber, äh, die sind ja auch weisungsgebunden, der bisschen, oder? Die wissen ja auch ein bisschen mit dem, also, so kaputt gespart, wie die sind, naja. Okay, Leute, das war's für heute. Peace out. Ah ja, und jetzt zur Wahl. Du willst die Tierschutzpartei oder die Partei ist, weil die soll ja sehr gut sein.